Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich bin euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir am Turnier teilgenommen. Das war, weiß ich nicht, wie viel Turnier 25, 26 bestimmt irgendwie so. Und ja, jetzt sind wir hier in der einöde weil dieser Kaioshin-Typ hier gesagt hat, oh Majin Bu und Babidi, hat sind voll gefährlichen Typen, die müssen wir aufhalten. Und ja, ähm, guckt euch halt bei den letzten paar da wisst ihr, was passiert. Und ja, neues Gebiet erstmal hier so ein paar Medaillen, aber ich würde natürlich erstmal hier die Mission machen. Vom Kaioshin weil warum nicht? Guck mal her. Kaioshin, wo ist bei da vorne zusammen mit Sun goku und den anderen? Den zauber durch vorschnelles Handeln zu wahren wäre unklug. Deshalb habe ich hier auf dich gewartet. Ihr müsst sich auf den Jungen nicht so sehr ins Zeug legen. Mein Lord ist schon gut. Ich glaube, fest an unsere neuen Freunde. Ähm, ich möchte ja nicht unmöglich sein, aber der Kajoschön steht in der Rangordnung ziemlich weit oben, oder? Extrem weit oben. Und ja, du bist unhöflich. Nur weil du kämpfen kannst, hast du noch lange nicht das Recht, dich vor den Kajoschön wie ein Idiot aufzuführen. Oh, ich wollte nicht unnötig sein, ich war nur neugierig auf die starke Kajoschön. Das ist alles. Wie kannst du es wagen? Der schon könnte jemanden mit freezers Kraft den Nu vernichten, wenn er wollte. Man hat nur Friezer. Wirklich? freezer was weißt du etwa an meinen Morden? Du ist am Urteil, kein schön zu zweifeln. Also ich bezweifle, dass dein Trupp Freezer besiegt hat. Wenn du geholfen hast, ihn zu besiegen, damit weiß es im Kampf. Ausgezeichnet. Zum Gunscrafted ziemlich auch. Freezer weit überlegen. Äh, ja. Klar doch. Wo, wo wollen wir kämpfen hier? Ja, aber nicht so, wie du denkst. Unser Kurz nur in Ausnahme für den körperlichen Kampf gegen Sterbliche und außerdem wäre es schlecht, Babylis Aufmerksamkeit zu erregen. Kämpfe auf einer wenigen materiellen ebene Unsere geistigen abbilder werden gegeneinander antreten. Hey, das habe ich schon mal gemacht, als wir nach Name sind, Haben kriegen uns ich genau dieser Technik die Zeit vertrieben. Ich werde ein geistiges Abbild von Freezer schaffen. Wie Sieger ist Jawohl, Sir. war irgendwie voll buff. Im ersten Blick. mal, Air ja Freezer. In deiner Buff-Version. Wow. Was hier? Warum nicht? Ja komm her und wir schnauze vorher jetzt schon nicht Will in dem park mit erreichen also muss ich schnell erledigen was macht attacken habe ich den angriff abgewehrt in die fresse jetzt Ja, da hat Papa das, das ist eine von Abbildung, ist voll krass. Au, Oh Mann. mich eigentlich ganz schön fertig, hier. Im Vergleich zu anderen Gegnern. Mein Gott. da ja, ist bin ich weg zum Den hier hat meine Abwürfe gesprochen das gibt es nicht. Oh, ich komme gar nicht an den heran um irgendwas zu machen. Ein bock hat. meine anfang machen den gar nichts ey. der griff voller schlage so hat ich sich schon <lacht> Sieh mal mal an an außergewöhnlich stark nahezu also unbegrenzt möchte ich brauchen. Wow, danke wir waren nicht klar ist unter den sterblichen jemand mit diesen fähigkeiten weil wenn wir doch nur schon früher begegnet werden wir uns noch schon früher begegnet nicht die mit der Jagd nach so bösen Geschöpfen wie Freezer beauftragen können. Ist der Weg so stark, mein Lord? Es kommt selten vor, dass der Kaioshin in so hohen Tönen von jemandem spricht. gedacht dachte, das ist eine große Ehre, Junge. Verstanden. Okay. Kommt voll so ein das rüber, aber in Wirklichkeit, ja, kommt ja schon nicht klar mit... mit wir ja, alles drauf haben sehr enttäuschend so da das Flugzeug kann ich kaputt machen muss die Quest hier lässt sich hier noch rot da hinten ist das da muss ich ganz großen Bogen drum machen damit ich jetzt hier nicht Dings Historik hat sehen am besten. Und da sieht man ja auch ein Traumschiff. Spoiler. Puh, Entschuldigung. So, und dann gehen wir mal gucken, was namen von uns will. Ich glaube, man hat für uns eine Quest, ne? Machen wir das auch noch ganz schnell. Ich mich da hier nur umschauen. erinnerung und fehlen uns gar nicht mehr so viele glaube ich deswegen ist mein sammeln immer auf die red rim armee basis der lange und komplexe kampf um die dragon ball zwischen zonko und red Rim Armee nähern sich schließlich dem ende nachdem er von tau bei gestohlenen dragon ball zurückgehalten hat befindet sich nun wieder vier der kohlen zum rucks besitz commander red hat noch zwei so, Goku bringt dringt in der Basis der Red Ribbon Armee um ihn den Drangwolf abzunehmen und sie einfach mal auszuhalten. Aufzuhalten, aufzuhalten. Mein Gott, ich da steht ausschalten. Deswegen habe ich irgendwie verbunden mit aufhalten. Ich kann jetzt Aufhalten irgendwann entstanden mittendrin. Gut, da so, haben wir hier noch irgendwo Kugeln. Kugeln, genau bin ich gerade eigentlich auf der Karte. Wo ist die westliche Wüste? War ich wurde freigeschaltet? Finde ich bestimmt diese Wüsten-Gazelle, die mir noch fehlt. Unter Tiere ein Tier fehlt mir, glaube ich, nur noch. Deswegen eine wüsten So ja Du alte Schachtel, wir sitzen mit ja mit außer kann ich auch vielleicht mal machen. 65 da ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Ich werde hier gibt es irgendwo eine Erinnerung. Pass auf. Namsdorf. Ach. Ja, von dir kaufen wir jetzt noch ganz schnell Dingens. Ja, noch weiter. Ich hab genug Geld. Seni. Nehme ich an. Ich glaube, ich habe genug Geld. Noch mehr. Drei Stück noch. Vielleicht noch vier. Okay, da so, wo sind die alle? Hm, da ist einer, aber es ist direkt da, wo wir hin müssen, deswegen der. Ja. So, finden wir hier noch irgendwas? Das ist ein Erinnerungsding. Son Goku fürs Namen im Halbfinale eines turniers tritt zum Goku gegen den ernsten und stolzen Nam an. Nam will das Turnier unbedingt gewinnen und die Siegprämie dafür einsetzen, in seinen von Dürre betroffenes Dorf Wasser zu spendieren. Allerdings ist er mittlerweile stärker geworden. Zum Goku, der mittlerweile stärker geworden ist, nicht gewachsen und verliert schließlich. Nam ist zutiefst bestürzt, darüber, dass er nicht mit dem Geld nach Hause zurück kann, welches er zu gewinnen gehofft hat und will gerade gehen. Doch dann weist Wut und ihn darauf hin, dass er Wasser von der Quelle am auf austragungsort einfach mitnehmen könne und klauen könnte ja mit so einer kapsel ne hätte eigentlich indirekt das wasser gestohlen wenn ne man so darüber nachdenkt sagt ja nur ja sieht man ja da ist noch was war das hier niemand da ist niemand so nam mein mann von ihr habe ich schon sehen abzeichen wir haben dieses problem verursacht aber sollte ich es also sollte ich es auch beheben wenn das so weiter wird er auch nicht weiter auf die beine kommen er schaut rein als ob ihn etwas belastet ähm, alles in ordnung hm. Lehren für die zukunft die zukunft stimmt was nicht moment mal Son Goku, bist du das hm? nein so ist eigentlich mein vater kennst du meinen vater oh, oh, tut mir leid ich heiße namen dein vater hat mir viel gefallen getan wirklich irgendwie nicht ich verstehe ich bin sang mir ist aufgefallen dass du dass dich etwas bedrückt in der tat da ist mir aber ein bisschen peinlich weißt du ich mache mir sorgen um dieses dorf hm, das sieht doch alles gut aus dieses Gebiet war mal komplett ausgetrocknet. Wir hatten Schwierigkeiten korn abzubauen und füreinander zu sorgen. Doch vor kurzem haben wir herausgefunden, dass es hier wertvolle mineralien gibt, die man teuer verkaufen kann. Sobald die Leute herausgefunden haben, dass sie ganz einfach reich werden können, können sie haben sie nicht mehr angebaut. Wirklich um alles noch schlimmer zu machen, haben sie das gesammelte Wasser nicht mehr konserviert. Sie glauben wir können die Mineralien gegen Wasser tauschen, aber wir haben hier häufig dürren. Wir könnten jederzeit eine schlimme Dürre bekommen? Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit meines Dorfes. Das macht ihr also Sorgen. Genau, möchte um sein, fühle ich mich verantwortlich, weil ich derjenige war, der den Wert der Mineralien herausgefunden hat. Ich bereite mich auf den Ernstfall vor und habe vor einem Samen erfahren, den Dürre überleben kann. Aber die Pflanzen wechseln nur jetzt weg. Wer selbst hat den Reis, aber ich kann das Dorf zu dieser Zeit nicht verlassen. Was soll ich tun? Ich könnte das Saatgut für dich finden. Wirklich, das wäre eine große Hilfe. Bist du sicher, so was okay ist. Aber klar, lange Reisen machen mir nichts aus. Wo kann ich es denn herbekommen? Das wächst hier. Ich habe gehört, dass ein Bauer in dem Dorf ist anbaut. Weil ich selber nicht dort war, weiß ich leider nicht mehr. Alles klar, ich mache mich jetzt auf den Weg. Erstmal hole ich hier die Erinnerungsdingen. Damit ich wieder ein bisschen in Nostalgie schwellen kann. Warum sammle ich die Dinge eigentlich? Ich will sowieso offscreen screen einsammeln wieder. Verschwendet nur jedermanns Zeit. Au. Au. Äh. Äh. Äh. Er äh. oh. so zufriedenstellend. Irgendwie. Okay. Was hat Ding da? Ja, meine erst das ist mich immer, dass ich jetzt die ganze Zeit so zwei Sterne Dragon Ball im Inventar habe. Gut. Oh, hier sieht auch irgendwie interessant aus raten ja vielleicht immer man die gleichen stempel steckt immer innerhalb von Häusern oder so so wo ist denn jetzt das Erinnerungsding irgendwo da unten okay Son Goku wird zum Affen die Pilaf-Truppen stehen zum und seinen Freien alle Balls aus dem vier Stern. Wollen gibt sich zurück zu ihrem Versteck. Songoku und die anderen infiltrieren Pilafs Versteck und versuchen die Dragon zu zurückzuholen. Laufen jedoch in eine Falle des Bösewichts und werden gefangen genommen. Durch Das Glasdach ihres Zells erblickt zum das Licht des Vollmonds, wodurch seine Verwandlung zu einem brutalen riesigen Affen ausgelöst wird. Okay, Forscher Ich weiß ja nicht, ob hier Toyama von da aus schon irgendwie geplant hat, dass zum goku und ist. Oder ob das irgendwie von Anfang an überhaupt geplant war. Okay, diese eine erinnerung war wahrscheinlich die, die ich schon mal eingesammelt habe gerade. Im Dorf oder so. jetzt sogar gar nicht dann verzeichnen müssen, nicht die sowieso ich gefunden habe. Ich nehme an, die werden mir ja nur auf der Karte angezeigt, und nicht ich tue die mir nicht erkaufen und sozusagen. Ich lasse die nicht spawnen auf der Karte. Man, die sind die ganze zeit schon da nur wenn ich irgendwie informationen darüber kaufe dann weiß ich dass die da sind läuft das irgendwie ab das gleiche geld auch irgendwie weiß ich nicht mit jagdgebieten und also was jetzt irgendwie informationen gehen, äh, kaufen wo du okay erst noch so ein item ne irgendwie informationen kaufen wo du bestimmte sachen finden kannst wo du früchte finden kannst oder Obst so irgendwie so hat keine ahnung wenn ich schon selber aufgedeckt hast dann kannst du gar nicht mehr kaufen so, in sieben jahren hat hier nichts verändert so alte schachtel kann ich noch mehr dinger kaufen ja, kann ich sogar Mal gucken wie viel Geld ich habe ich brauche ja nicht wirklich Geld für irgendwas deswegen ist mir halt eigentlich egal selbst wenn ich das jetzt hier nicht habe so. hm. wo ist das da beim Leuchtturm oh, hi. ich will deinen Samen was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, dass ihr hier Saatgut habt, das Dürren überstehen kann. Weißt du was darüber? Klar, das sind die Kartoffeln goldener Anbau, einfach nur einpflanzen und sie wachsen von allein. Mit nur einem Samen kann man genug ehren für zehn Jahre, kommt man genug. ehren Okay, das muss sein. Ich hätte gerne ein Samen, wenn du welche hast. Ja, ich habe welche, aber ich verkaufe sie leider nicht. Wenn ich sie nicht einfach verkaufen würde, gäbe es hier nur Kartoffeln, soweit das Auge reicht. Ich die ich irgendwie umstimmen. Es gibt ja dieses Dorf, in dem es viele Dürren gibt. Und ich hingegen so irgendwas für dich tun kann. Mache ich es. Hm, du brauchst diese Samen wirklich dringend oder alles klar. Ich habe da was für dich. Ich habe gehört, dass der Hauptgewinn für, äh, pff, für den B-Pedal Robo Walker Zeitangriff in den westlichen Haupt schon einen hochmodernen Traktor Kapsel ist. Nur mit dem Schatz bekommst du den Samen. Okay, ich bin oh das rennen dir den Traktor. Nein, er klingt sehr nervig. Nein. Nein, ah. das letzte Mal als ich mit so einem verkackten Ding gefahren bin, hat mir echt nicht gefallen. Ich hätte ein bisschen hochgelevelt, aber mit zehn Level oder so. Ich weiß nicht, ob das reicht und das wird irgendwie vereinfachen wird. Kommen wir uns mal die erinnerung ja erstmal. Oh Gott, so, da war es jetzt fängt mich hier gegen ihn zu kämpfen oder ja. Was? falsch Aber der strahl führt doch hin da ich nicht genau da irgendwo. okay da macht schon mehr Sinn. da wieder geboren ab piccolo Kurz bevor es von Goku ihn tötet, kann der Dämonkönig Piccolo ein Klon von sich erstellen. Der aus dem eingeborene Klon wählt die Bösheit des Dämonkönigs bei. Wächst weiter und wartet auf den Tag, an dem er Rache nehmen kann. Gott profitiert dass der neue Dämonkönig sich beim nächsten Kampfschuh-Turnier zeigen wird. Und ja, deshalb ist halt die Inkarnation von Piccolo. Deswegen der Weg ist auch mal irgendwann so erwähnt. Ja, das macht ja eigentlich keinen Sinn, dass Gott und Piccolo, welcher ja die Reinkarnation von Piccolo ist, sich zusammentun können. Weil es waren ja ursprünglich Gott und oberteufel Piccolo, ne? Weil da hat ja ich nehme an, das ist, weil die Reinkarnation von Piccolo, also unser Piccolo ist, deswegen ja, nicht sieht das auch irgendwie, ich weiß nicht. Egal. Wir kommen beim Beepotal Robo Walker Zeitangriff. Jeder, du siehst, als hättest du Lust auf eine Herausforderung? Ja, es gibt da neue neue Traktorkapsel zu gewinnen. Ja, warum nicht? ist ja Zeit, beim meinem mitzumachen, den Hauptpreis zu gewinnen. Okay, Zeit angefangen, beginnen. So, hauptsache wir zu so einem richtig bekackten Areal. No, das sieht schon mal nicht gut aus. <lacht> Ich glaube, ich tu ein bisschen schneller. laufen sonst, aber ist auch schon sehr lange her, seit ich dem Teil gespielt habe. Ehrlich, Gott, ich definitiv nicht beim ersten Versuch schaffen, wenn ich irgendwo hier runterfallen, dann ist wieder vorbei. Aber jetzt nicht so eine bekloppte Schlucht wie beim ersten Ding, was ich machen musste. Also okay. Mhm. Aber drei von fünf. Ja, ich konnte jetzt da gehen, aber warum? Immer hier die Abkürzungen am besten. Habt euch nicht, muss nicht einen bestimmten Wert war so haben lang da, super. Und das hat mir jetzt da drin gekostet. Pass ne also auf. Okay. Checkpoint. Muss ich lang? Gehe ich ja richtig? Sagen wir, war nicht richtig. habe das dass hier, was ich mache, ist nicht richtig. Gott, verdammt verdammt sagt er mir? Ich da Ich habe noch acht Sekunden, 76 sechs. Wo will er denn hin? Wo soll ich denn hin? Ich habe gar nicht gecheckt, wo ich dahin hin sollte. eigentlich mehr mit der story heute weitermachen die ersten minuten sind schon wieder vollkommen zeitverschwendung ich komme noch nicht mal hoch das gibt es nicht der pfeil sagt mir ich soll da hingehen war so voll der dämliche steuerung du denkst, du kannst irgendwie hier so springen, aber... Cheaten. Aber lass mich dadurch, ehrlich. Ich so muss wissen, wo ich jetzt da reichen muss, Ich nehme die Abkürzung gerne. Sieht aus wie eine Abkürzung, jedenfalls ich glaub, das ist eine Abkürzung. So ey. ist ja nicht vorhin auch gerade schon passiert. Ey? Ah, jetzt hänge ich schon wieder hier fest. Ey. Boah, ich bin zu nah an der Wand und ich komme da nicht hin. Ey. boah Junge. und jetzt einfach hier lange dreht sich die kamera so komisch aber ich habe so viel zeit spielt hier nicht mit aber ich bin voll gerade die flagge hier der land und der ja und ja würde sagen, nicht reicht. Hey Glückwunsch, mein Freund. Das war super. Hier ist ein Preis, was du dir verdient. Ich schaffe ich gebe es jetzt den Bauer zurück. Oh, danke. Und das werden beenden den Traktor bekommen. Wow. Ja, ich glaube, ich weiß es, wie du tickst. Du musst echt ärgert sein, den Wettkampf zu beenden. ein kehr will ich. Kann ich ein paar Samen von den Kartoffeln goldener Anbau abtreten Vielen Dank. Weißt du was? Nimm den Traktor auch mit. Hä? Ich wollte nur wissen, ob du was auf dem Kasten hast. Außerdem brauchst du einen Traktor, wenn du die Samen abbauen willst. Wow, danke, vielen Dank. Oh, dann reiten wir mal namens. Okay, wir gehen aus Automatisch. Da finde ich gut, dass das manchmal so ist, dass man direkt wieder hier teleportiert wird. Da muss man nicht den ganzen Weg immer extra fliegen. Da ist doch voll gemütlich. Schön. Das kann glaube die story weitermachen Dann haben wir 25 minuten wieder irgendein mist gemacht und wir ja ein wichtiges command ich habe die samen von kartoffel goldener amber besorgt und sogar eine Traktorkapsel. kapsel oh, vielen dank mir, mir fehlen die worte ich schon in ordnung kein grund mehr zu langen nicht der rede wert Was geht hier vor wovon redet ihr sie das an es ist ein kartoffelsort die sogar während einer dürre gedeihen kann <lacht> Typisch Nam, du bist immer so pessimistisch. Die Dinge haben sich geändert. Wir können einfach mehr Wasser kaufen. Du solltest dich mal etwas entspannen. <lacht> Nam, hm. wieso so denken die Leute hier jetzt? Aber ich werde trotzdem die Kartoffeln anpflanzen, die du mir gegeben hast. Großartig, viel Glück. Etwas später. Mal sehen, wie die Dinge stehen. Mann, habe ich einen Hunger. Niemand bitte Essen kaufen gehen. Wir haben noch eine Menge Mandarinen zu verkaufen, oder? Wer wird schon Nahrung gegen Steine tauschen wollen? Und überhaupt im nächsten Dorf ist die Ernte wegen der Dürre ausgefallen. Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Diese Leute haben ernste Probleme. Hört mir alle zu. Wir haben Essen. Die Kartoffeln, Goldnahrung, die ich angefangen habe, sind endlich reif. Wir haben genug für alle. Okay. Ich endlich an, was ich zu sagen habe? ich habe nicht vor euch zu belehren ich habe euch vor dem Bett von mineralien erzählt ich bin also in der sache auch nicht ganz unschuldig aber wir können aus dieser misere lernen wir haben die chance auf einen Neuanfang. das ist unsere chance uns besser auf alle möglichen katastrophen vorzubereiten oh. ja nur das recht wir sollen von jetzt an alles richtig machen wir müssen unsere kinder davon erzählen damit unsere Nachfahren nicht die gleichen fehler machen wir uns also alle nicht, wenn wir zusammenarbeiten wird alles gut genau Oh, Songo, du bist zurück. Ja, ich habe ja weil nicht Monate gewartet. Nämlich an, wie lange hat nur gedauert, bis sie reif waren. Wie es aussieht, wenn wir die schwere Zeit überstehen, dank deiner Hilfe. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Du und dein Vater hat mir mehr geholfen, als ich mir je vorstellen könnte. Bitte nimm dieser Zeichen meine Anerkennung an. Oh, viel Wasser. Das ist wirklich nicht nötig, aber danke. Ganz und gar nicht. Ich habe dir zu danken. Hier, langsam wird mir das ein bisschen peinlich. Wir haben nicht genug Wasser hier in dem etwas Wasser. Okay, gut. So, damit haben wir alles erledigt hier und jetzt kommen wir uns wieder der Story mit man immer hinterher. ist noch ein Erinnerungsding, aber das ich noch nicht eingesammelt habe. Na, auch noch. Hm. Dieses Dorf hat echt harte zeigen jetzt Ich muss da nicht hin. Ja, wahrscheinlich weil ich hier... war das? Gar nichts. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Da schaffe ich diese Erinnerung einzusammeln, ohne vor die Story da zu triggern. Ja, ne? Guck mal da unten. So, das Ende der Red-Rim-Armee. Son Goku und die red -Rim armee kämpfen um die Dragon Balls. Son dringt trinkt allein in der Basis des Böting, der bösartigen Armee ein, um die fehlende Kugel an sich zu nehmen. Officer Black ist so frustriert von Commander Red, dass er meutert und ihn tötet daher nun der Anführer der Red Ribbonarmee ist, bietet Officer Black Son Goku eine Position an. Der Junge lehnt jedoch ab und weitet der Armee ein Ende. Officer Black ist schwarz. Versteht ihr? Angeblich soll Akira toyama vielleicht rassistisch sein. so Charakteren wie Mr. Popo oder Cell in der zweiten Stufe, weil die voll irgendwie Blackface-Anspielungen sind. Ich finde das aber irgendwie schwachsinnig, weil das... damals war eine andere Zeit. Damals war rassistisch, weiß ich nicht das ist zu sein irgendwie witzig oder so anscheinend ja einige sachen so von damals angucks aber okay ähm... ja, da seid ihr. ich habe noch jetzt ein dorf hier gerettet ne? habe da nichts dagegen いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドプラ。マビディのやつ。暗黒魔界の ja, あの手法がまどうしバビディなん Kukulunia, Kumutan... Kukulunia, Kumutan... Kukulunia, Kumutan... どうしないです。やっぱし <zn Sparkling> Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich ja. Mach dasetagadan. Ho. Schot. Ja, nur ka. Kito. Und da war schon mit ein. Warte. Hey, das ist unhöflich. では<スープ><スープ><スープ><スープ><スープ><スープ><スープ><嘞> Sollte er ja nicht irgendwie anlocken? Und dann sagt, er dann verschwindet von ihr. So, noch so ein Roku-Vegeta. Voll für Erfahrungspunkte. 63, 65, Vegeta. I'm finally stronger than you. need Beep you. Okay. Ist aber von Natur aus stärker. Ja, äh, ich möchte aber kurz, gucken, ob ich hier einige angefangen so hoch leveln kann. Oder das hier harter Schlag so. 35 Prozent werterhöhung Ja, vielleicht nicht schlecht. Gelenkt kam ja, mehr so viele Sachen da noch übrig sind. vielleicht mal bei ihm nachgucken, vielleicht kann er seinen Super Saiyajin auch hochleveln. Er kann allgemein voll viele Sachen hochleveln. Sie wird ausschaut, Mann. ich ja, eigentlich die ganzen Angriffe schon. Ich nehme an, wenn ich die hochlevel, dann werden die stärker. ne? Ich weiß es ja nicht genau, scheint es nicht wirklich was zu verändern. So in der Beschreibung oder so, deswegen nehme ich jetzt mal an. Die Angriffe werden stärker. Wenn ich so level. Ne? Hm. Ja, voll viel Angriff, ich nur lernen kann oh eine oh, Flash. Da hm. so, ist da, ja wir sowieso schon so 25 Minuten ja voll verschwendet haben mit Nebenquests und so. Würde ich sagen, versuch mal hier ob ich hier Dings ja eine Charaktere mal. Hochgelevelt kriegen in Sachen... In sachen... Äh ich so darüber nachdenken, ne Okay, keine Person. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo... Da muss ja so ein Ding zum Trainieren. Ja. Ich dieses Muskelding heißt zum Trainieren, ne? Da gesagt aber jetzt schon 25 minuten so verschwendet haben hier mit neben quest und so würde ich sagen können wir hier versuchen ein bisschen hoch zu leveln ich meine ja 50 ist ja guck mal hier wohl viel noch fehlen machen die ganzen dinge heute noch haben wir die auch mal oh ja das geht schnell ja kann man machen ne? da kann man uns der ja nächsten folge einfach nur eine story hier widmen Na, attacken das. Auch mehr. Mach was Schaden. So ja geblockt, was machst du jetzt? Aber rechtzeitig. sachen einmal angriff dann vielleicht noch mal ein paar neue angriffe auswählen hier in diesen sound wenn die denke da mal eingesetzt wird richtig gut Hey, auf zu blocken. Die machen wir auch gar keinen Schaden, Die machen wir einen Schaden. Normal angefangen. Ah. Ein Schaden. Da, wo du damit hinschießt, ey. aber gut, dass man so richtig den Unterschied spürt, wenn man irgendwie ein paar Level höher ist. Ich bin jetzt 13 Level höher und ich mache auch so ein unglaublichen unterschied von schaden ey. ja das ja, war dann aber hoffentlich eine sehr gute auswahl von angriffen beim nächsten mal spielen mit einer anderen charaktere Außer von Bohren ist ans Limit Trophäe erhalten, so Genki da mal ex so super kam ja, da kann ich auch versuchen. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen einfach. Da 45 also habe ich mal da hab ich oh gut. Oh, was? One schottet mehr oder weniger. Feine fleisch Den möchte ich auf jeden Fall. noch auch den auf Level 70 mal versuchen, aber wie gesagt, die Level, die Abstände der Level machen schon Unterschied, also wir wahrscheinlich ordentlich Schaden. Okay, das war krass. Ich mache die schnell feuerkiewelle Nee, lass mal, lieber dreimal 70 Vegeta. Nee, lass mal. Da hier würde ich aber mal versuchen. Gut, jetzt mit zum nochmal zwei super Das heißt, wir können ein bisschen ja rausholen, auch wenn es geht. Ich habe so der Kampf aber hart. Aber ja, wir haben sonst also nichts zu tun, gerade. Oh mann, ich mache aber nicht so tolle Schaden. <lacht> Dann jeder Charakter, den wir spielen können, irgendwie Verwandlungen ja, hat eine Verwandlung, von Gohan, von Goku, Vegeta, man eigentlich alles was spielen, können ne? Gohan konnten wir spielen, so einen kurzen Moment. Der ja, kann ich ja auch in Super Saiyan verwandeln, Trunks konnte mal für kurze Zeit spielen. Ja eigentlich haben wir ja mehrere Spielwachstatteln. Bei gab es so drei Versionen. Einmal als Kind, einmal als Pseudo-Teenager song und dann einmal als Erwachsener. Ja, das sind ja mehr oder weniger drei verschiedene Charaktere. Ne? Das der gleiche Charakter aber so vom Moveset und so. So, mag ich erleben. Ich möchte doch schon gerne Super KBA ja haben. ja so schlecht läuft das hier nicht. Vielleicht noch mal doch mit Retar diese Level 70 Dinge nicht mal versuchen. Versuchen, betoniker versuchen haben aber training für alle erst mal für eine weile erledigt ich habe jetzt schon schwierigkeiten aber ich habe eine menge sensor 15 stück also kann mir das leisten machen wir halt mal ganz das war einfach super. Jetzt bin ich nach jedem Kampf hier geil, das ist ganz aufpass. Ich, ich glaube ja, ne? Langes ja, kommt voll schnell raus, ey. ich Muss halt, eine Oder wird mir zu knapp. Aber mir ein bisschen zu knapp. Aber ja, ich dich nicht. Mal ja ausprobieren, einige Angriffe die Fresse, aber wird Drachen, aber von Da werde ich aber nicht kriegen. Ultimative Schnellfeuer, na Ja, okay, aber jetzt nicht ja, versuchen, was. Ich okay, mal gucken. Und selbst Urknall-Attacke macht nicht mehr so viel. Okay, ich nehme nicht so unglaublich viel Schaden. Also ah, gibt es nicht. Ich bin ein super Begegnung. Das verstehe ich irgendwie nicht. piccolo wert hier ja alles viel einfacher als einen riesigen flächenangriff einfach irgendwie kann ich mich nicht getroffen wird das beste was ich machen kann ist einfach eine attacke die ganze zeit spam hier habe ich noch geblockt im letzten moment ich auch ja jemand da mehr. so ich gleich auf einen die ganze Zeit konzentrieren so alle drei auf einmal alle drei zusammen äh. Prinzessin Bla Bla Bla Super Saiyan, bla Bla Bla Bla Jetzt hier eigentlich nur so aus, dass ich die ganze Zeit hier button Buttonmashing, ne? Aber ganze Ausweichen ist irgendwie das, das entscheidende, das habe ich so Gefühl. Okay, der macht keinen Konter. war feine Flash. Bin irgendwie noch immer ein bisschen enttäuscht, dass die den feinen Flash nicht reingepackt haben was ich mir einmal denke ist die konnten das irgendwie nicht so weil sie nicht umsetzen so in video weil ja, zu programmieren und so dazu ja, so darzustellen ist wahrscheinlich voll teuer und anstrengend also sowieso hat wie die zell sage die gut richtig vernachlässigt die zell -Sage hatte glaube ich noch vier solche cutscenes stehen ich nicht, wieso zell irgendwie immer so wenig liebe bekommt weißt du? den wo ist noch in der gegend am ende von Ball selbst spoiler übrigens free ist zurückgekommen mit Dragon Ball super weiß mit zell irgendwie macht niemand zell für beim frie ist noch mal zurückgekommen nachdem dem zum angeblich getötet hat sein super noch mal wieder gekommen wird erledigt also noch mal wieder gekommen man könnte mal oh, irgendwie meinen Cell wäre viel stärker als Freezer mein Freezer hat weiß nicht hat drei Monate trainiert und dann war irgendwie auf dem Level wie Son Goku und Bang war super und ich stelle mir mal vor Cell ist mehr so ein Charakter der mit ihrer trainiert er müsste da eigentlich viel stärker sein und Bang war super ja, von dem siehst du was finde ich mein gott wieso leben die in alle noch ganz geht jetzt hier schon schon ja, ein zweimal selbst zeit ist hat sind jetzt schon stunden vergangen in diesem kampf ne? muss man mal darüber nachdenken wenn man mich gerade im angriff drin wenn dann kommen die irgendwie dazwischen noch ja auch immer einer hier verrecken bitte voll lange hier schon erkannt aber von der seite kommt in die magengrube geschlagen ich glaube sie so ist das irgendwie unmöglich das spiel zu verlieren nein story ist jetzt nicht so schwierig und ich weiß nicht ob irgendwie optionale Bosse oder irgendwie hier vorkommen würden da würde sich eigentlich voll anbieten du kannst eine auswahl hat sie ja so angesagt Film, Bösewichte und also was, ne, aber... Ja, trotzdem. bezweifelt dass irgendwie so was hier vorhanden ist und ich habe mich nicht getroffen. Aber doch, wäre natürlich gut. Ja, komm her. Ich hab halt kaputt, durch den Baum, durch, ey. Ich mich direkt vor dem ja hast du davon warum teleportiert sich aber direkt vor dem das war ein kurs wird schön vom Wald wir machen aber ja, geht am meisten dieser fähigkeit Finde ich ja auch gut manche gegen hoch das ist vergeht das technik als ob niemand irgendwie auf die idee kam partie das blöde blöder auf den gegner zu werfen vorher ja da haben wir auch geschafft boah nee diese angriffe bringen jetzt alle also nicht so erstmal wieder lernen hochlevel auch immer geht nicht ausgezeichnet So, super, kam Go! Oh, nee, oh Kamehameha! Oh. Oder Go! oder Ahnung. die mal sagen. So, Final Flash. Ich sollte mir vielleicht mal die ganzen neuen Angriffe ausrüsten. So. Son Goku, Genki Dama, X, verbesserte Art. Der Genki aber gesteigerte Schaden. Dann nehmen wir mal ultimative Schere Papier. Nach ein Hammerangriff und Super kann ich ja finde das ist in Ordnung so. So hey. Wie viele Fähigkeiten habe ich? Sechs von okay auf Level 70 Oh, ich habe danach immer noch Platz für irgendwas. Cool, unser Charakter mal ein bisschen mächtiger gemacht, ne? So, Tun wir mal super ja hier und packen und dann. Schnell vor okay weil du bist aus dem Massenko ausgewachsen. Ich dem an, je weiter unten ist, jetzt desto mächtiger. Ne so, weil dir fehlt auch eins. Um und um und um. Und boom. so, so äh, super Drachenflug, schnellfeuer ja, kann alles bleiben. So, du hast warum sind die wieder alle anders geordnet? Ich mache doch immer irgendwie. Ich gehe doch immer sicher, irgendwie, dass die Dinger so nach der reihenfolge sind will ich nicht durcheinander kommen so richtig aufnahme nach und mit hohen normalen abweichern okay noch weiter gescheitert umfang und schaden der keps version hm, super gar nicht so Final Flash kommt ein super Super Garlic stark und da hin. Urknall Attacke. Auch oh, ich habe keinen Platz für all die Dinger. Okay, dann bei den Final Flash anstatt höher Kiefer bei hohem Schaden. Ja, hoher Schaden finde ich gut. So, Mitohama und Unendlichkeitsbräcker, vor allem, wir geht da sowieso jede Attacke irgendwie nur einmal eingesetzt? Ne? Deswegen macht dann sowieso eigentlich gar keinen Unterschied. Ey. So an sich hat sich die Reihenfolge jetzt schon wieder geändert. Nee. Gut, also, das hat ein bisschen nicht gezogen, aber was soll's, gut. Damit haben wir das erstmal erledigt. Jetzt kommen wir zu der Story wieder. Etwas widmen ne? Ist ja jetzt nichts mehr aufgetaucht hier. Ne, gut, alles klar, gut. Will ich sage ich bin der Part hier. In der nächsten Folge es dann weiter mit der Machenbu Saga und wir stürmen mal dies Schiff. Ne, da wäre meine gute Idee. Ja, finde ich auch gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.